Mmh. Mmh. Mmh. Gott, ich lebe in deiner. Unrecht sehe und das Gefühl hab, dass die Welt vor einem Abgrund steht Und ich nicht weiß, wie es weitergeht, weil alles im Kopf trägt. diesen Tag und bin gespannt, was heute kommt, das wird alles gut. Alle Sorgen, die ich hab und was nicht laufen will, löst sich auf, wenn ich mit dir darüber red, weil du vollkommen in mir lebst und alles verstehst. Ich nehm' aus deiner Hand, was heute alles kommen mag